So, hallo. Also wir sind hier jetzt wieder versammelt auf unserem Mindtest-Server gemeinsam ähm, von der Computerspielschule Stuttgart und wollen heute eben auch mal wieder oh, tage, weiterbauen hi. und uns, uns ein paar Dinge anschauen. Genau, jetzt gab es nichts, ähm, stand nichts ähm, Großartiges an, deswegen ähm, wollte ich euch mal den Tagesplan so ungefähr erzählen. Wir wollten einmal ein bisschen die Marktstände, die wir dort hinten angefangen haben, weiter ausbauen. Und da braucht man natürlich ähm, insbesondere für die Dächer Wolle. Das ähm, könnte zum Beispiel ein Team übernehmen. Ähm, wir brauchen natürlich auch später für das Dorf Holz. Ähm, da haben wir ja schon unser Farmland angelegt und da könnte man einfach mal ähm, so eine Tree Farm anlegen, das heißt ein paar Bäume pflanzen, die uns dann immer zur Verfügung stehen. Wir haben ja auch hier einen großen Wald hinter unserem Dorf. Ähm, das wäre eine Aufgabe, die könnte praktisch ein Team übernehmen. Und es gibt auch wieder eine andere Möglichkeit. Wir möchten euch ja immer auch die Entscheidung lassen, den Wasserfall von letzten Mal noch ein bisschen zu untersuchen, äh, weil das war irgendwie ganz cool und vielleicht können wir den später für Events benutzen, aber nur wenn wir ihn auch ausbauen, ähm, vielleicht beleuchten. Und dafür braucht man dann natürlich auch wieder Ressourcen. Also das könnte ein Team. Das könnte ein, Team, hab, hab das das könnte ein Team das könnte ein Team, bitte zuhören. Das könnte ein Team auf jeden Fall machen. Ähm, ja, das ist doch super aufgeteilt. 3-3. Fantastisch. Jo. So Technik nicht. Da ah, ist er. Aha, ja, da ist er. Hat, ich habe noch mir okay. noch die Schaufel aus, aus der Truhe geholt. <lacht> okay. Ach so scheiße hey. Muss ich auch? Oh Mann, ich habe keine ich, Ahnung. Aber ich habe ich hab alles noch Ach so. Schaufel, ja, nimm ja Schaufel. Ich habe mir nur eine Schaufel geholt, weil ich alles andere noch habe. Ich habe so eine Axt, glaube ich, noch. Was muss ich mir noch holen? Meine, und wo muss ähm, ich hin? Du brauchst, <lacht> du brauchst eine Spitzhacke, eine Schaufel und ein Schwert und eine Axt. Da, hier, guck. Anna, komm mit. Hier. <lacht> da ist was. Da drin. Da muss ich draufhauen? Ja, genau. Das Ding ist, mein Inventar ist halt absolut zugemüllt, ne? Ach, es gibt hier einen Mülleimer, wie Ah! Alle gerade so voll am Spiel entdecken. Was ist denn mit... Ist das mein Inventar, was ich da unten sehe? Was? Wenn du ah, auf die klickst, siehst du auch dein Inventar, ne? Anna. Ah ja, okay, genau, stimmt. Ich sortiere gerade ein bisschen aus. Faden können auch retten. Dahin. Brauchen so. wir vielleicht eine Leiter? Ich habe neun Leitern, also das müsste eigentlich reichen. Warum habe ich so viele Leitern? <lacht> Vermutlich, weil du die produziert hast, ne? Gehen wir los zum Wasserfall. Äh, glaub, Ach, ich hab, noch am, ah, Moment. Noch am ich muss kurz noch eine Sache sortieren. Monika. Jo, ich hab's. Ähm. Ah, da. Okay. Hört Übrigens. ihr mich? Ja, aber ja. Alles leise. Oh, okay. ja, ähm, es leise. okay. Jetzt ist es besser. Besser? Ja, okay, Definitiv. okay. Ähm, äh, ich weiß nicht, hat, hat es der Chris schon gesagt, aber wenn ihr auf I drückt und dann. Ähm, das ist Inventar, ja. Das ist im ganz Winter. Viel. Aber wenn ihr auf P drückt, dann kommen da Points of Interest und dann können wir uns sofort in die Mine teleportieren, dann müssen wir gar nicht erst hingehen. Aber. Du P drücken. Wenn du auf I gehst, ist dann P ganz unten in der Leiste. Ah, okay. Und das bei mir so steht, dass Teleport das deaktiviert Dinge. ist. Ja, oh. mein Run steht da bei mir noch. Genau, und das ist Aber da das Falsche. Echt? Ja. Aber das dann ist kommen wir. Die die Nein, ich bin ah. rein! Ah, jetzt, ich bin hab ich's. jetzt ganz ich es. Oder? Hier ist Wasser auch, also. Hä, ist ja weird. Aber ah. ich glaube, es ist die falsche. Ich, ja, das ist, glaube ich, nicht die richtige. Sicher? Ich weiß oh, jetzt nicht. bin ich auch hier. Aber das hat vorhin der Chris extra angelegt, dass wir da nicht ähm, extra hin und her laufen müssen. Das ist unser Rennort an. Monika, da braucht man zehn Minuten wieder hoch. <lacht> Scheiße. Ja, genau. Kann man sich Aber nicht zurück teleportieren, oder nee, das wie? das ist ein bisschen problematisch. Äh. Super. Ah, da bin ich wieder. So, Monika, wir sind zurück. Perfekt. <lacht> ich komme, ich komme. Hallo. Ich habe meine Hacke in der Hand. Wollen wir jetzt gehen? Ja. Also, ihr müsst vorgehen. Okay. <lacht> Hört ihr mich? Ja. ja. Wo ist er hin? Hier, ah. aber ich komme nicht durch. Hier ist ein blöder Weg. Hier kommt man nicht gut lang. Ah, hier geht's lang. Da müssen wir müssen wir rein. Nee, warte, wo müssen wir rein? Monika, weißt du noch, wo es lang geht? Geht's hier lang? Monika geht einfach ja. voraus. Ach, da geht's lang. Ich bin wo ganz anders. Ich bin auch nicht sicher. Ich guck gerade. Also ganz ehrlich, nach Weg braucht ihr mich gar nicht erst fragen, weil mein Orientierungssinn ist im echten Leben schon. Hm. Ihr ah, seid... Du? Oh mein Gott, ich muss mich jetzt entscheiden. Oh Gott, wem gehe ich hinterher? <lacht> ja, nee, ich glaube, bei mir hinterherlaufen ist eine schlechte Idee. Geh lieber Monika hinterher. Ey, wir sind echt zu dumm, ne? Also nicht Oh ja, Phonika hat einen Eingang gefunden. Aber ist ich glaube, ist das Nein, das ist definitiv ein andere mhm. Weg. <lacht> Nein, wo ist das? Dann der haben Eingang wir einen neuen Eingang gefunden. Lass mal, lass mal runtergehen und Ja, weil ich glaube, wir sind dann irgendwo hochgegangen. Wo ist die Katze, Anna? Oh, <lacht> <lacht> meine Katze schreit anders. <lacht> Tja. Ja, blöd oder was ist los? <lacht> ich meine, beim letzten Mal haben wir doch gar nicht danach gesucht. Oh, der schöne Spaziergang. Ja, es ist eigentlich voll schön, ne? Wir machen halt wirklich das, was wir tun sollen. Oh! Okay, ich bin voll runtergefallen. Wo bin ich? Nein! Aber ich Anna, bitte keine runter. Kraftausdrücke. Ups, scheiße. Oh, oh. Ja, ja, ja. <lacht> ich bin verloren. Ich bin in dieses Ding reingefallen. Das hat mir Angst gemacht. <lacht> wir sind einfach zu so dumm. Warum wissen wir nicht, wo es lang Wir haben es doch beim letzten Mal so einfach gefunden. Sofort gefunden. Ein Schritt gelaufen und wir. Kann man nicht die Karte anzeigen oder wir so? Da. Ich habe gerade ausgesehen mit dem Fuß das Klinkenkabel aus dem Adapter Oh. Gibt's nicht eine Karte? Nein, das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo es lang Da, das ist gefährlich. Warum sind da Pflanzen um Oh, Scheiß. <lacht> ich hab dich reinfallen sehen. <lacht> wo seid ihr noch? <lacht> Lebt noch. Ich sag noch, wer baut denn da Pflanzen um das Loch? Und die Monika fällt direkt neben mir rein. Aber, ähm, Freunde, ich bin noch am Leben. Das ist schön. Ein Herz, aber ich lebe. Brauchst du Hühnchen? <lacht> ich seh dich bauen. Oh Gott, ich bau <lacht> dir gleich alles von. Ich gehe mal ein Stück zur Seite, nicht, dass du den. Mach kurz eine witzige so. Show, ich muss aufs Klo. <lacht> <lacht> Unterhaltet die Leute, die zuschauen, ein bisschen. Ich stelle mich jetzt hier hin und ihr müsst die Leute, die zuschauen, unterhalten. Willkommen zu. Wir sind zu, doof, um einen Warte, Eingang lauf zu finden. Mal nicht weg. Ja genau. <lacht> Ungefähr so. Ich stelle mich mal <lacht> hier oben hin und lauf vielleicht nicht weg. Guck Anna, ich sehe dich jetzt. Okay. Und, aber die Monika läuft weg. Und was mache ich jetzt? Die ganze ja. Zeit hier hochwinken und dann ziehst du mich. So genau. Du machst. Oh. Jetzt, äh, ihr macht jetzt irgendwas Witziges. Ich muss äh, kurz aus Klo. bin gleich wieder da. wäre gerade wieder in Oh. Bist du jetzt in ein Loch gefallen? Nein, nein, nur fast. Nur Komm mal wieder hier hoch, wir müssen hier tanzen vor Nick, damit die Kamera das aufnimmt. <lacht> jetzt singen wir was. Was sollen wir singen? All I want for Christmas, Christmas is, is you. you. <lacht> Santa, tell me. <lacht> <laughs> keinen <kann> text <laughs> ich auch nicht Fast <laughs> christmas i, I gave, gave you my heart. heart very next day gave it, it away, away. this It's year, year. <laughs> to save me from tears i gave it, it to, to someone, someone special. special oh das war schön Last warum hast du mir christmas Hey, wir machen. Mama, bitte geh. Mama, bitte Ich spiel hier. Das ist meine Arbeit. Hey, jetzt kann ich <lacht> endlich mal deiner Mama Hallo sagen. Und oh, die ist schon weg. Ah, oh, schade. Mama, hallo von Anna. Was ist jetzt? Warum hast du mir da eigentlich einen Baum hingestellt? Das war, das war my, my heart. Ach so. Ist, was du mir gegaved zum Christmas? Oder? Wieder. Nein, wir spielen nicht nur zu zweit. Wir müssen kurz, weil das wird gerade aufgenommen. und wir <lacht> Ich habe dein Hart gegen einen Apfel getauscht. Das ist mein Hart für dich. Take it, ich habe noch 44. <lacht> Warum habe ich so viele Äpfel? Noch vom letztem Mal wahrscheinlich. Achso, das wird nicht gestrichen. Das wird das nicht gestrichen. Nee, ah, okay. Du kannst es selber löschen, du kannst alles in den Müll werfen, aber das lassen wir mal liegen. Ja, Fleisch habe ich Dann auch noch. Gehen. Wenn du willst. <lacht> bis wann haben wir noch Zeit? 16.20 Uhr oder so? Nee, nur bis 16 Uhr dachte ich, oder? Ich habe rohes Schweinekotelett und rohes Hammelfleisch. Das Essen. Das Fleisch. Hm? Fleisch ist mein Lieblingsessen. Gibt's da auch Käse? C'est <lacht> bon, c'est bon, j'ai ramon, ramon. <lacht> ist genug in Entertainment. Aber Wenn ich schneiden muss, dann cringe kennst, ich bestimmt übel. Kennst du den Bert? Den come on Bert? <lacht> Ach. Ach Bert, come on. Oh, mein Stuhl knarzt voll laut. Das ist jetzt auch alles auf der... Obst, jetzt habe ich gegen meinen Müll getreten. Also, ich habe nichts gehört. <lacht> ich komme so als erstes, was ich höre. Obst, jetzt habe ich gegen meinen Müll getreten. <lacht> <lacht> nice, also ich komme nicht zu euch. <lacht> hier den Eingang. Wenn wir hier runterfallen, wir sind so tot. Ne? Ja, deswegen... Wir wissen halt immer noch nicht, wo der blöde Eingang ist, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Ich hab keine Ä Ahnung. Alle deine Sachen sind weg? So viel weiß ich. <lacht> Was? Überleg mal, das wäre eine reale Frage gewesen. Was passiert, wenn ich sterbe? Alle deine Sachen sind weg. Leute, ich bin gestorben. Oh nein, ich Alle meine Sachen sind weg. <lacht> Selbst wenn, wir, selbst wenn wir nichts mehr schaffen, wir haben die lustigsten. <lacht> ja, wahrscheinlich. Lustigste Egal. Von allen. Der wir. Das Punkt ist ja 16. Das wäre richtig. Oh mein Gott, sicher. ich glaube, ich bin gut. Ich glaube, ich habe den Eingang. So schön. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Dann warte mal, ich, ich habe hab mir Eingang. jetzt ich eine Hacke jetzt, geholt. Wir waren einfach viel zu früh. Wir waren an der richtigen Richtung, aber... Hey, wo seid ihr? Wie komme ich hier runter? <lacht> Anna, ich glaube, es geht für dich am schnellsten, wenn du dich einfach zum Dorf teleportierst. Ich Oder ich sterbe fast. Jetzt bin ich unten. <lacht> <lacht> das ist halt die Frage. Was ist besser? Tada! Ah, komm mit. Schön. Mitkommen. Ich laufe rückwärts, weil die Leute euch sonst nicht sehen. <lacht> <lacht> Hallo. Hier sind wir. Oh, oh, oh. Und dann Schön. Da Endlich hier runter. Da, hier. Wow. Oh, oh, Gott. Oh, oh Gott, wir brauchen so dringend Essen, ne? Ich Habt hab noch Essen ein paar Äpfel. Kann <lacht> Ich seh dich nur fallen. Oh God. Oh God. Ich bleibe jetzt bei euch. Bei oh, euch Nick, wo bist du? Hier oben. Ich will euch immer im Blick haben, dann, weil da bei euch. Hier, ist, hier ist ein Apfel. Ich bin jetzt wieder voll. Hm. Also. Anna, <lacht> <lacht> komm mit. Oh. Schön. Hier rund. Ah, ich wollte gerade sagen. Uh. Stirbt man da, wenn man. Wasser hüpft. Ey, Monika! Was denn? Die müssen an der Wand hängen. Sonst sieht das ungleichmäßig aus. Oh. Ups, bin warum ins Wasser ja gefallen. Hat niemand beantwortet, warum hier einfach eine Leiter schwebt? Schild da. Neues. Nice. Ich mach mal den Stein da weg, weil da springt man immer gegen. Was kann man hier sonst noch so machen? Oh! <lacht> Sorry. War <lacht> Absicht. Was kann man hier. Jetzt ist man ja dann halt im Wasser. Jetzt ist halt kacke. Wollt ihr mal, äh, wollt, also, wir können ja mal als erstes berichten. Ähm, was wir wir können, so das gemacht auch, haben. wir können das auch zeigen. Können es auch kurz zeigen, ja. genau. Das ist ja gar nicht so weit weg. Also gucken wir uns beide Sachen kurz an und dann gehen wir wieder hier hin. Genau, super, super gute Idee. Ja. Okay, Tammo, lead ja. the way. Okay, ja, dann folgt uns mal. Wir haben nämlich äh, uns auf die Reise gemacht, um ein bisschen Ressourcen zu sammeln und haben dabei ganz viele Samen für Bäume finden können und Holz. Ressourcen zu sammeln wie Blaubeeren, Na, Spaß. Genau, und dann haben wir hier unser Gartengebiet ein bisschen ausgeweitet. Weil wir wollen also, ja auch ein paar Bäume haben. Idee! Ja, hier, wo wir, wir jetzt, haben. Die Idee so, ähm, wo wir jetzt... Idee ist so, wo wir jetzt drinnen sind, ähm, ist das Farbengelände, da haben wir dann Weizen und Picapo, hier sind Bäume. Und ähm, hier, wo wir jetzt drin sind, sind die ganz neuen Bäume. Und hier, im nächsten Fach, wo ich jetzt drin stehe, das ist noch nicht gebaut. Oder halt schon das Gelände gebaut, aber hier sollen mal später Tiere drin sein. Genau, da sind wir gerade noch dran. Aber Wir haben auf jeden Fall schon mal das Gebiet ausgeweitet. Und wir haben ja. verschiedene Baumsamen gesampled. Also hier haben wir zum Beispiel Akazienbaum angepflanzt. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme nach einer Stunde endet. Heute unten gibt es noch Espen. Ne, nee, Akazien ist das hier, das ist Espen, keine Ahnung. Ich reiß euch die Tür an, Genau, wenn man hier jetzt Pflanzen pflanzen will, dann kann man sich hier bei dem Brunnen <lacht> immer was äh, <lassen>. machen. Genau. hallo <lacht> <lacht> das, äh... ja dann ähm, das war auf jeden fall das was wir gemacht ja. haben jetzt könnt ihr uns ja mal zeigen was ihr gemacht habt also ich genau. jetzt mal unsere der ja, fliegt! <lacht> also wenn Techniker Technik weg ist, dann muss ich die Tür gleich Wollen wir uns währenddessen mal auf den Weg machen? Ja. Ja. Ganz ehrlich, ja. Mann! Wenn Superman weg ist, muss ich den... Muss ich... Ähm, die... den... das Nein. Auf jeden Fall, also als erstes, haben wir versucht, den Eingang zu finden, haben ihn dann nicht gefunden. Hat eine ganze Weile gedauert, wir sind dann... haben dann noch... hatten dann noch 20 Minuten Zeit, um das Wasser zu bauen. <lacht> Haben dann in den äh, was, was, was, hat, was hat mein was Windows, Windows jetzt überhaupt? Warte mal, was hat mein Windows? Oh, oh, oh, oh, ich will jetzt... Nein, Windows, ich... So toll wäre irgendwie ausgefallen. <lacht> <Nein. lacht> Ungefähr so haben wir uns vorhin angehört, als wir vom Baum gefallen sind. <lacht> ja, bis in drei Viertel Stunde sind wir über die Bäume geklettert. Okay. <lacht> <lacht> Wo oh, müssen wir zumachen? Machen? Wir machen den Zugang schöner, oder? Ist das hier jetzt der Zugang? Ich habe diese Höhle nicht gerafft, einfach. Ja, das hier ist der Zugang, Anna. Genau. Das ist der Haupteingang. Da stirbt man am Anfang manchmal ich, fast. Es ist mir noch nie passiert, aber. Hä, hey, wenn man hier oben reingeht. Ach so, das meinst du ja. Wollen wir, habe ich Holz? Ah, oh, nee, ich habe nur nur 200 Holz. Gut, da, hier ist eine Stelle, das ist voll komisch. Wir fangen jetzt an mit Holz, ähm, das schöner zu machen. Den Eingang. <lacht> Warum ist es hier alles so dunkel? Wir gehen raus, und dann fangen wir von oben an, den Eingang schöner zu machen. ist echt ein bisschen weird. I will follow him! Gleich fahre ich bestimmt wieder runter. Das hört sich lustig, was ich Lust oh. haben, das macht ihr. Mhm. Gleich wieder runter. Anna, hallo! Ah. Kommt ihr? Warum ist das hier so kompliziert? Ich komme hier gerade nicht hoch. Ja, genau das meine ich doch. Das liegt daran, dass es zwei Blöcke sind. Wartet mal, jetzt. Ein Pinguin! Hi! Warum ist hier in der Hülle? Jemand hat ihn hier reingeworfen, bestimmt. Der, der Arme. Ist bestimmt reingefallen und kommt jetzt. Ich erlöse ihn. Scherze. So, der kann ja jetzt weiter. Geh weiter, dann kommst du zum Wasser. <lacht> Guck mal, da ist das Tageslicht. Wow. Oh, ich finde es ja. übel krass kompliziert, Kinos. <lacht> ich finde es dumm, eine Leiter hochzugehen. Ja, deshalb machen wir es jetzt ja einfacher. Aber willst du das jetzt mit Erde bauen? Nein, ich mache mir die Erde weg, damit ich, muss, dass ich das mit Holz machen kann. Ich glaube, die anderen haben es immer noch nicht rausgeschaut. Ah, doch. Ah, ich habe auch so zwei Steine. Woher habe ich die? Na, heute bei uns in der Schule gibt es so was zu essen. Ich komme so. Ich sehe so, da liegen noch Pizzas. <lacht> Und dann kauft der Typ vor mir einfach die letzte Pizza. Ich wäre fast ausgerastet. Es ist traurig. Das ist richtig traurig. Der hat einfach die letzte Pizza gekauft. Das nee. müssen wir uns bauen alles hier heute ne ja ich habe den kreativmodus noch <lacht> So, so, so Fackeln hin, dass wir das checken, dass hier der Eingang eingang. Aber Anna ist doch die Ach, Vier da öffnen. vorne oder wie? Ja, ich habe ganz vorne Fackeln hingemacht. Sehen. Sollen wir wie da wissen, noch nicht? Dann, aber dann ist es wieder zu auffällig. Was? Bell, Holz. Blatt. Aber so habe ich <lacht> das doch vor. Vorhin... Was ist das? Wie ist Kies runtergefallen? Ja, ich sehe es. <lacht> Hä? Wieso siehst du das? Du bist weg. Ich ja, war hier. aber hier, ich war hier auf hin. der, aber hier auf der Treppe liegt ganz viel Kies und es kam gerade eben. Police, liegt bei der Treppe ganz viel Kies. Hier, oh. da, wo du jetzt gerade bist. Hier, da liegt doch was. Ach, das ist nicht ganz viel Kies. Das sind nur Steine, die ich weggeschmissen habe. Beziehungsweise die ich abgebaut habe, aber nicht aufsammeln konnte, weil mein In Inventar voll war. Nee, was so. ich meinte war hier. Guck mal, das da. Das ist gerade. Komm mal mit. Ah, Licht. Ich sehe immer nichts. Wo bist du jetzt? Hier. Ah, ah warte mal. Das ich hier baue ist gerade alles auf mich draufgefallen. Das hier. Der ganze Haufen da. Warum hast du das gemacht? Hier Weil ist immer noch wenig Licht. Nicht, dann fällt es runter. Henry, was willst du von mir? Ich bin wieder da. Henry, was willst <lacht> du von mir? Das ist Henry, was habe ich verpasst? <lacht> <lacht> hier. <lacht> du darfst nicht so laut deine Geschwister rausschmeißen. <lacht> das wird Stehen. aufgenommen. So bin wieder da, muss nur kurz was klären. <lacht> Alles klar. <lacht> Nein, ich muss Lukas meinen Bruder aus dem Zimmer stellen. Also auf null läuft, auf los geht's los. 2, 1, oh. Los <lacht> <Mann>. <lacht> Ich, bin aber zu oh, ich einfach 2, Oh, oh da häng ich mal die ganze Zeit. Technik müssen wir runterstoßen, weil eigentlich müssen wir doch PvP aktivieren. Hey, warum ja. fahre ich auch die ganze Zeit runter? Alter, Technik ist zu gut. Wo geht's lang? Da geht's lang. Ich bin verfliegt verlaufen. Ich weiß ich weiß oh. auch nicht. Okay. Ich eigentlich nur dir hinterher. Jump and Run ist das ja, ist ja wie Jump and Run hier. Chris, aber weißt du was? Ja? Ist gut, wenn du mir hinterher gehst, weil dann bin ich erst da. <lacht> Hoch oder geht's hier runter? Hoch ist einfach immer besser. Runter, runter, nee, das kommt noch was runter. Ja, ich überhole euch. Hä, als ob es hier runter geht. Doch, doch, du musst runter, ganz sicher. Ich verarsch dich auch nicht. <lacht> <lacht> <Doch>. <lacht> ja, irgendwie so irgendwie am besten. Warum ist er? <lacht> Nein, ich Dieser, dieser, dieser, ich war so weit vor dir. Ich war 20 Sekunden früher da. Tja, mir <lacht> darf man halt nicht vertrauen. <lacht> <lacht> du bist so blöd. <lacht> ich muss aber leuchten, weil ich wirklich ich nicht wollte. Schon. Oh nein, ich bin viel zu weit hinten. Okay. Ich hab gewonnen. Okay, du hast gewonnen. Alles Oha, ja, ich uh, bin doch nicht mal in der Nähe von Helligkeit. Oh, Anna, <lacht> nein, ich bin, Alter, ich bin in der Höhle. Redstone-Log ist Hölle. Aber gut. Ich hey, bin das gestorben, jetzt... jetzt bin ich auch gleich bei euch. Ich <lacht> finde, wir sollten den Run auch mal filmen. Ich aber aber wo ist ich Anna hab rausgekommen? Hat Anna den doch hat sich doch teleportiert. Nein, ich bin gestorben, deswegen. Ja, genau. Ah, wieder der Letzte. Screenshot. Mit F12. Habe ich irgendwas? Ich Redstone-Logik, geh mal kurz aus dem Weg. Okay, wir kriegen auch Kann schnell zugeworfen, super. Ja, ich wollte eigentlich dem Ersten etwas geben, dem Technik wollte ich ähm, etwas geben. Okay, ähm, war wunderbar heute mit ähm, dem, was ihr alles gebaut und erkundet habt und auch unser Mine-Run hat super viel Spaß gemacht. Ähm bin gespannt auf nächste Woche, wenn wir dann ein bisschen ein weihnachtliches Theme haben auf unserem äh, Mindtest Server. Und äh, ich freue mich, wenn ihr dann alle wiederkommt und wenn ihr auch noch ein paar Leute einlädt. Also kommt alle vorbei und spielt mit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.